Hehehehe Aargh Ja bestimmt weh getan Eddie Das war ein Dreifachschuss <lacht> <lacht> oh der vier echt schmerzen ja. Oh. da ja da den angriff noch der macht zweimal diesen angriff wenn er wütend ist ja ja klar das weißt du doch nee irgendwie nicht das das machen die doch immer da, wenn die witten sind, machen die ihren bestimmten Angriff immer mehrmals. Okay. Gut zu wissen. Das hast du letzte Mal gesagt, als wir das gespielt haben. Ja? Ja, du. wird wieder da in seine eigenen Worte ständig vergisst. der ja, haut ab. Man wandert jetzt, ey? der hat sich in der Luft noch mal umgedreht, weil ich nicht sicher, soll ich jetzt doch noch mal angreifen? Willst du keine Heilung? Okay, na, ich brauch da dich, ich bin ein Profi. <lacht> <lacht> <lacht> Mein Gott, was, was denn für getan, das war ich doch die ganze Zeit schon. Es ne? ja, tut mir leid, mein ganzes Leben dreht sich nicht um dich. Also, ich gucke nicht die ganze Zeit, was du machst. Ey. Kannst du sagen, ich wage, oh, wieder und er ist tot. Ich habe irgendwas Lilandes bekommen eh. Nee. Cool. DS Plus. Oh, S Plus, S Plus. Oh. Ist mich euch anschauen? Schön. Schönes Spiel. <lacht> ja. Ich hasse dieses Spiel. Das bevorzugt, bevorzugt dich doch nur, weil du weiß bist. <lacht> ja, genau. Weil ich weiß. Aha. Nein, weil du ein Weißer bist. Ich bin schwarz. Ich sehe aus wie ein wichtiger Charakter. Du siehst, du siehst aus wie ein Arsch mit Ohren. Ey. Ach, ist ein Hammer? Ja, yeah, ein Hammer mit einer Metallklinge. Ach, okay. Ja. Yeah. Ich habe so zwei Pistolen in der Hand. Der Daniels hat ein Hammer. Ja, dann guck mal. Mit ja, weiß Ich nicht, muss ich irgendwie 5 mal X drücken oder so. Wieso bin ich denn jetzt bei Repentier Meisterschaft Level 8, ey? Was zum Teufel? Soll ich holen mein Schwert dann irgendwie in Katana? Ich bin Katana-Schwinge raus. Boah. Wird um so vieles schwieriger, weil ich mit dem Scheißspeer schwer gar nicht umgehen kann, ey. Und ich bin schon wieder gefroren, ey. Warum zum Teufel nehme ich jetzt so viel Schaden, Alter? Also nicht. Hm? Oh. Ja, da gibt irgendwie rote Zahlen Daniel, also. Okay. Das klingt doch nicht schlecht. Mein Schwert brennt. Ganz toll, Daniel. <lacht> meine Haare sind rot. <lacht> ja, tut mir leid, das ist jetzt echt nicht der äh, Effekt, äh, den ich wissen muss. <lacht> mein Schwert brennt, meine Nase juckt. Oh, mein Schwert brennt wieder. Oh, oh ist das heißt. Ah oh. oh, nein. Ausgerechnet jetzt! Mir ist so kalt, mir ist so kalt, mir ist so kalt. Komm ich zünd dich an! Ah. Komm, verlier mal ein Bein! Hüpft da nur noch auf einem Bein rum. Naja. Oh mein Gott, all denen seine Beine sind. den sind Flügel. den, <lacht> den sind Flügel, sauer am Brennen. Ey. Hier halte ich mal hier. <lacht> mm. <lacht> ich habe nur so die, die, die, die, die, ja, die, die, das ist krass, bro. Ja, ich bin jetzt tot. Uh, oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Ah, von deinem Charakter? <lacht> uh, ich hasse sowas. <lacht> <Ja>, Aus, <außer, ey. lacht> lach nicht, das <that> ist awesome. <lacht> der Johnny, der ist mich nur am Mobben am laufenden band Ich krieg den Zeitpunkt einfach nicht richtig gebacken, ey Ich weiß gar nicht, vomatoere ist die ganze Zeit. <lacht> ja, von diesem Angriff, wo du dich gerade lustig gemacht hast. Ich glaube, mit dem Angriff musst du den Gegner verwunden. Ey. Kriegt er aber nicht richtig hin. ey. <lacht> <lacht> toll verspätet. Bombe. Ich <lacht> <lacht> Baum auf den drauf. Ich laufe immer in diese blöden Eiszapfen rein. Ey. Langsam wird das hier ein bisschen knapp. Ey. Findest du? schon so viel kann natürlich oh, dann gemacht. Oh. oh, sehr gut. Oh. Rostmantel. Oh. Der ja, viel brennt voll dir. Schön. Willst wissen wie ich die verletzungen in meinem gesicht bekommen habe Weh. ja weiß ich nicht ja. war ein b und, und jetzt will ich die umbringen <lacht> <lacht> hat <sie> jetzt, zugefügt. <lacht> hat sie jetzt zugefügt als du versucht hast mit anderen waffen klar zu kommen mit meinen revolvern vor allem kriege ich mir kratzwunden zu genau ja ich habe versucht mit dem schwert zu kämpfen da hat nicht klappt. Deswegen habe ich diese Namen bekommen. Der Angriff ist scheiße, die ich greife einfach aus der Distanz an. Hier, nimm meine Mine. Oh, ich Auch brenne da? die ganze Zeit. Dann solltest du einen Arzt aufrufen aufsuchen. Der Doktor, ich brenne die ganze Zeit geht bestimmt was von Ratio vorhaben. Ja, ah. wenn... Ich frage mich immer noch, was diese komischen Seelen sind, die wir hier einsammeln. Für unsere Kreise auf. Was für Kreise? Oben links. Also okay. Danke, dass du mir das auch mal sagst. So. Ich hab gedacht, du wusstest das schon. Nein, ich bin nicht wie du, da. Mein Gehirn hat keinen Analysemodus. Ich verarbeite keine Informationen. Hey. Denn? Ich bin auf dich drauf gesprungen. Wie kannst du das wagen? mal merkwürdig, dass das vielleicht auf die Ziege drauf gelandet. Ja, das sollte auch merkwürdig sein, wenn du auf einen anderen Typen drauf springst, Daniel.